Wie ein Arm nichts von sich selbst tun kann, er bleibe denn an mir. Aber wie geht Einheit? Gleich wie, gleich wie ich mit dem Vater, so ihr mit mir. So wie ihr mit mir, so könnt ihr untereinander eins sein. Jesus betet in Johannes 17 für drei Dinge, damit Einheit überhaupt möglich wird. Ohne die Erfüllung dieser drei, bleibt Einheit weiterhin ein Traum starte dein persönliches Einheitsentwicklungslabor. Denn wo zwei oder drei so eins werden, gibt es keine Begrenzungen mehr. Also, wie geht Einheit? Hol dir das Buch mit der Anleitung zum persönlichen Einheitsentwicklungslabor. Ich glaube nämlich, dass wir ein total neues Denken brauchen. Unser Denken muss mit dem Denken Gottes übereinstimmen. Und wir haben mit dem Denken der Welt versucht, Kirche zu bauen. Ja? Und jetzt müssen wir Reich Gottes bauen mit dem Denken eines Reich Gottes Und da hat ein ganz lieber Bruder von mir ein Buch mit seiner Gemeinde geschrieben, Strahlen der Freude in Pforzheim. Und das heißt 40 Tage Reich Gottes. Und, und das würde ich sehr empfehlen. Man, man kriegt es, glaube ich, bei äh, wie der Amazon. Kriegt man es auch uns schreiben. Und äh, da geht es eben um ein neues Herz, um ein neues Denken. Wisst ihr, im Reich Gottes werden die letzten Herrscher sein. Mhm. Im Reich Gottes wird man nicht reich durch Korruption und Stehlen, sondern durch Geben, durch Segen, durch den Zehnten. Äh, dann das Senfkorn, alles was wichtig ist, Leiden und Verfolgung. Äh, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und wir müssen Gott, also wisst ihr, es geht darum, Gott kennenzulernen. In einer Ehe kann nie Harmonie sein, wenn sich die zwei nicht zutiefst kennenlernen. Wisst ihr, ich war verheiratet und nach, nach, nach drei Monaten habe ich gesagt, Herr, wenn du mir nicht zeigst, wie der Kerl tickt, kannst du anfangen, die, die, die Scheidungspapiere schreiben. <lacht> ich muss wissen, wie er tickt, weil alles, was ich in den Büchern gelesen habe, die ich ja sehr brav gelesen habe, weil ich eine gute Ehe haben wollte, der hat nicht so gespurt. Habe hat ich gesagt, er nicht dieselben Bücher gelesen? Nein, der hat nicht Gott wollte ein neues Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, zeig mir, wie der tickt. Und dann hat er mir gezeigt, wie er tickt. Und dann war das locker, einfach. Ja. Und so müssen wir auch beten, Herr, zeig mir, wie du tickst. Was dich zur Freude bringt. Ja. Er hat mir zu, zu mir mal gesagt, Maria, wenn du meine Lasten trägst, trage ich deine Lasten. Ich mhm. habe gesagt, was sind deine Lasten? Deine Lasten sind die Verlorenen. Seine Lasten sind die Einheit im Leib Jesu. Seine Lasten ist Israel. Seine Lasten sind die Armen, die Witwen. Die Weißen. Da habe ich gesagt, Herr, wie du mir die Gelegenheit gibst, will ich dir helfen, deine Lasten mhm. zu tragen. Und er trägt meine 100 100 mhm. ja. Wisst ihr, wir sind, Gott hat uns geschaffen, um eine erweiterte Familie zu bekommen. Ja. Er möchte, dass wir seinen Charakter widerspiegeln. Und, und, und deshalb bin ich so dankbar, dass mir Gott am Anfang schon gesagt hat, ich bin nicht der von ich schaffe nicht. Das ist unmöglich. Und immer wenn er uns an einen Punkt bringt, wo man sagen, ich habe nicht, ich bin es nicht, ich kann es nicht, ich habe nicht, brechen wir durch in eine Abhängigkeit von ihm. Genau, ja. Und diese Abhängigkeit, wisst ihr, je stolzer man ist, umso mehr will man nicht abhängig sein. Mhm. Ja. Aber Demut heißt, ich habe erkannt, ich bin sie, nicht, habe sie und es aber, und das ist der beste Aberglaube, Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da braucht es mehr als nur Bekehrung und Taufe. Da braucht es ein Mitkreuziger mit Jesus Christus. Und ich, ich persönlich glaube, dass der gesamte Leib Christi mit einigen Ausnahmen von Kalebs und Joshua, von Königin Esther und die Jünglinge im Feuerofen, aber stehen am Jordan jetzt. Und müssen den Jordan überqueren, ins verheißene Land. In Ägypten waren sie an Satan gebunden, in der Wüste an sich selbst. Wir waren ja Tausende jetzt an uns selbst gebunden. Und jetzt müssen wir durchbrechen, an ein Gebunden werden, an Gott. Und das, dem stehen wir jetzt bevor. Galater 2,20 steht für den Jordan. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt in diesem Fleisch lebe, das lebe ich aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Und ich sage es euch, das ist ein Strom, ein Fließen. Du weißt, Jesus in dir ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da ist der gesamte Leib Christi. Und da vertraue ich, dass der Herr mich verwendet, dass ich noch vielen sagen kann, werdet Jünger Jesu. Mhm werdet, Jünger Jesu. Und ein Jünger Jesu hat zum Ziel, so zu werden wie der Meister. Und dann kann man dich nicht mehr unterscheiden, ob du katholisch bist oder evangelisch oder was, sondern du bist immer mehr, wirst immer mehr den Charakter Jesu ausstrahlen. Und das ist meine große Herzens-, also ein Herzensanliegen, dass Gott Türen öffnet, dass wir weltweit Jünger Jesu äh, hervorbringen und diese Welt erkennt, wer Jesus ist. Und dann will, weißt du, Schau, die Moslems, Gott hat mir vor einigen Jahren gesagt, ich werde dich sehr verwenden unter den Moslems. Ich habe gesagt, bitte langsam, bitte langsam. <lacht> Kurz danach, ich bin am Gebetsberg und weiß, ich habe wunderbare Mitarbeiter, habe über 1000 Mitarbeiter, die wollen nicht, dass ich mich dreckig mache, aber ich tue so gern buddeln in der Erde. Und das kann ich sagen, den Baum habe ich gepflanzt. Ja. Und dann habe ich Bussi, haben wir ein Seminar und dann habe ich Bäume gekauft und Büsche, mir lacht, da ist keiner da, da kann ich buddeln und ich buddle und habe Bäume gesetzt und Büsche und schöne Blumen und dann kommt ein riesiger, boah, toller Schlitten, also ein tolles Auto, auf den Gebetsberg gefahren und der ist sehr schwer zu finden, steigt ein hoher Moslem aus, denke ich mir, der hat sich verfahren, ja. Dann kommt er zu mir und sagt der Mama Maria, ich wusste, ob ich die Gärtnerin bin oder die Mama Maria ich hab so verschwitzt und dreckig ausgehabt. dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er gesagt, sind wir alleine hier? sage ich, ja, können wir ins Haus gehen? Dann habe ich nur gesagt, ja. Habe mich auf die Terrasse gesetzt, obwohl mich keiner gehört hat, wenn ich geschrien hätte, da war. Dann habe ich gesagt, was gibt mir die, gibt mir die Ehre ihres Besuches? Dann sagt er, ich will deinem Gott dienen. Sag ich wie bitte? Wer ist mein Gott? Jesus Christus. Sag ich, du bist doch Muslim? Ja. Ja, wie kommst du auf die Idee, meinem Gott zu dienen? Dann sagt er was, das hat mich unwahrscheinlich berührt. Wir, nicht ich, wir haben dich jetzt jahrelang beobachtet. Dein Gott ist liebevoller. Dein Gott ist vollmächtiger. Dein Gott ist es viel mehr wert zu dienen als unser Gott. Ich habe zittern angefangen, führe mich zu diesem Gott. Dann habe ich gesagt, du glaubst du aber auch, dass er der Sohn Gottes ist? Sagt er, das glaubst du? Und der wird mir das schon zeigen, hat er gesagt. Aufgrund deines Glaubens empfange ich ihn jetzt. So, dann bin ich auf die Knie mit dem, der hat nachgebetet mit einer Inbrunst und Jesus aufgenommen. Und jeden Moslem, den ich zu Jesus führe, der sagt: oh, oh, das wird so heiß, das wird so heiß. Sage ich, das ist Leben und Liebe. Die haben keine Liebesbeziehung zu ihrem Gott. Das ist Leben und Liebe, lass es einziehen. Ja ich sage euch, die sind prozent hm. die waren bereit, mit einer Bombe als Terrorist zu sterben, für, für den blöden Glauben. Jeder hat mir gesagt, was glaubst du, wie ich jetzt bereit bin, für Jesus zu sterben, der für mich alles bezahlt hat. Ja. Wir haben jetzt gerade ein großes Werk begonnen für die heimgekehrten Söhne Gottes und Töchter Gottes, hm. über 200 Wiedergeborene, Mosleus, denen Jesus begegnet ist, wir haben nichts gesagt. Und das war nicht der Erste, der gekommen ist, bei Nacht und Nebel. Ich will Jesus dienen. Und ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, aber in Deutschland hat Gott uns, und auch in Österreich, in der Schweiz, hat Gott uns das Missionsfeld vor die Haustür gebracht. Ja, haben wir es versäumt, denen Jesus so zu zeigen, dass sie wollen, was, was wir haben? Genau. Oder haben wir uns in Angst zurückgezogen? Also, ich spüre, weißt du, ich bin ja auch von Muslims umgeben, ich habe zu Weihnachten immer für die Kinder dann Bücher geschenkt, für die Kinder, ja. das haben dann die Eltern gelesen. Ich bin sehr beliebt bei den Muslims, weil ich weiß, keiner kann jemanden zwingen, seine Konfession zu ändern. Aber die Liebe Gottes kann dich dazu bewegen. Mhm. Und wir nehmen alle Kinder, Muslim-Kinder, die arm sind, auf in unsere Schulen. Nicht alle, aber halt, die zu uns kommen. Und die müssen alle Papier unterschreiben, die sind ja die Vormünder, dass unsere Paten Christen sind. Und die Paten wünschen sich, die dafür bezahlen, dass unsere Kinder, die Muslimkinder, wenigstens den christlichen Glauben erfahren. Und keiner wird gezwungen, um sich um zu konvertieren. Das unterschreiben alle. Mhm. Aber ganz viele Kinder nach zwei, drei Jahren in der Schule. Im Koran haben wir gesagt, sollen sie daheim lernen, wir lernen die Bibel. Und sie erleben die Liebe Gottes, sehr viele erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und kommen und wollen sich taufen lassen. Dann gehe ich zu den Leuten, zu den Vormündern und sage, also ich habe eine sehr gute Botschaft für mich, ich weiß nicht, für, sie für dich ist, aber dein Kind hat erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dass er der Erlöser ist und dass er uns den Weg vorbereitet hat, dass wir frei in den Himmel kommen können. Aber dein kind, dein kind will sich taufen lassen. Aber es ist nicht volljährig. Es steht unter deiner Autorität. Wenn du den Segen gibst, taufen wir das Kind gerne und wollen aber alle Verwandten dabei haben. Und wenn du den Segen nicht gibst, haben wir keine Freiheit, das Kind zu taufen. Kein einziger hat Nein gesagt. Alle sagen, sie, wir warten schon aufs Datum. haben wir große Taufe, jeder kriegt eine Bibel von innen. Und, und und alle müssen das Kind segnen vor uns und sagen, es dürfte jetzt keine, kein Hindernis geben. Das Kind hat eine Erkenntnis, was euch noch segnen wird. Mhm. Ja. Und wenn wenn mir jemand was antut, ich sage euch, da hat er die, die Muslims am Knack. Mhm. Die lieben mich heiß und ich liebe sie. Ich sage immer, wir brauchen euer Feuer, aber ihr braucht unsere Liebe und unser Leben. Und, und sie sehen, dass wir sie ganz gleich behandeln wie die anderen. Weil Jesus auch für sie schon gestorben ist. Ja. Ja. So, weißt du, die Liebe ist alles. Die Liebe überführt, die Liebe überzeugt. Und, und jeder Mensch sehnt sich nach der Liebe. Diese Agabeliebe, liebe ja, die Gott uns schenkt. Keiner von uns kann sich den Himmel verdienen. Nur glaubend annehmen und Danke sagen. Mhm. Es ist ein Geschenk. Und wenn es die Moslems so mal erfahren und erleben... Und ich habe keine Angst vor ihnen und ich liebe sie, ich liebe sie wirklich. Und da haben sich jetzt schon viele im Imamsk bekehrt. Ja. Mhm. Aber die sind. Wie geht es denen dann, also in der, in der eigenen Sippe oder so? Also, die werden hochgradig ausgeschmissen Ja, tatsächlich. Wird ja. ein Grab gemacht mit Geburtsdatum und dem Datum des Sterbens an dem Tag, wo sie ihr Leben Jesus übergeben. Tatsächlich. Die stehen ja. mittellos auf der Straße und da wird schon über 200, die wir mhm. aufgenommen haben. Ein großes Werk das ein ehemaliger Imam leitet mhm. und, und ich habe gesagt, ihr müsst nur die Liebe predigen, keinen Hass, denn Hass ist nicht von Gott und, und die predigen die Liebe.